Ja, ich bin Niklas Schumacher, studiere Bauingenieurwesen an der RWTH ähm, im Master und bin jetzt seit eineinhalb Jahren im AStA tätig als Referent für Kultur. Ähm, ja, das heißt, also man, man gibt sozusagen seinen Studiumführer die Zeit fast vollständig auf. Und ähm, arbeitet dann im AStA mit einem Team von sieben Referentinnen und Referenten, also ein Vorsitz, und dann weitere Geschäftsbereiche, äh, Engagement, Nachhaltigkeit, äh, Finanzen, ähm, Lehre und so was. Äh, und Kultur ist da halt ein Teil von, der sich um die kulturellen Belange der Studierenden kümmert. Das heißt, äh, sowohl Veranstaltungen von der RWTH ein bisschen drüber gucken, dass die halt auch studiegerecht sind und da die Meinungen auch vertreten sind, zum anderen aber auch Kulturveranstaltungen machen. Das geht von einem Kunstkurs von 20 Leuten über ähm, so kleine Spieleabende, ähm, Hörsaal-Slams mit bis zu 1000 Leuten und halt die größte Veranstaltung ist das Campus Festival, was es normalerweise gibt, ähm, das, wo dann halt über den Tag 10.000 Leute saßen. Ähm, man macht dann sehr viel in der Veranstaltungsorganisation, ähm, ja, Planung, allerdings auch, wenn man die richtigen Schulungen dann bekommt, in der Veranstaltungsleitung. Ähm, ja, und hat halt ein Team von mittlerweile zwölf Projektleiterinnen und Projektleitern, ähm, die äh, zum Teil auf Aufwandsentschädigung zum Teil halt auch komplett freiwillig das machen, also Ehrenamt, ähm, dann die Zeit sozusagen ähm, nutzen und äh, hier auch ein bisschen mit ähm, ja, eigene Projekte reinbringen und halt auch Projekte mit ja, mitmachen. Das umfasst das so ein bisschen. Und halt äh, die ganzen Fachschaften, die man dann auch ein bisschen schult, ähm, dann kommen noch so ein paar Faktoren drin, äh, Verleih von, von ähm, Materialien, jetzt gerade Laptopverleih ähm, oder ähnliches. Das ist so ganz grob umrissen einmal. Machst du das, das ist ja sehr beeindruckend. Machst du das alles ehrenamtlich? Also wir werden, wir kriegen eine Aufwandsentschädigung, das ist an die den BAföG-Höchstsatz sozusagen gekoppelt, ähm, der halt auch immer ein bisschen steigt, schwankt oder was. Ähm, hängt auch damit zusammen, ob man jetzt über 25 ist mit Krankenversicherung und was, dann wird noch was übernommen. Ähm, genau, also nicht komplett ehrenamtlich, man man wird äh, knapp zwischen 800 und 900 Euro, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie viel ich bekomme, zwischen 800 und 900 Euro im Monat. Ähm, ja, kann aber dann auch sehr, also ist dann auch sehr stark ins Ehrenamt, äh, weil man halt einfach sehr, sehr viele Stunden daran arbeitet und ähm, ja auch Wochenenden und sowas auch gerne mal weiterarbeitet oder so. Oder wenn jetzt eine Veranstaltung ist, ist man halt auch mal 28 30 Stunden am Stück wach und am Arbeiten, genau. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, die du da hast und die ihr da macht. Und also vielleicht kann ich auch noch mal kurz ein bisschen was zu mir erzählen. Ich äh, arbeite, ich bin auch Studentin, ich arbeite beim Hochschulforum Digitalisierung, äh, genau, als studentische Mitarbeiterin im Kommunikationsteam und ich habe mir jetzt dieses Projekt ausgedacht, äh, Campus Digital, weil es ja, also wir haben uns im Hochschulforum sehr viel beschäftigt mit Themen zum Thema Lehre und wie kann man Lehre im Hochschulkontext ähm, digital umsetzen. Aber man fragt sich auch so ein bisschen, wie genau, was ist eigentlich mit der Campuskultur? Weil normalerweise hat man ja das als Student, kennt es ja sicher auch, man geht mal zwischendurch einen Kaffee trinken oder... Man geht eben auf eine Kulturveranstaltung auf dem Campus oder ich weiß nicht, Aachen ist ja wahrscheinlich auch eine ziemliche Campus-Uni-Stadt, nehme ich an. Ne? Also wir haben hier an der RWTH, glaube ich, irgendwie 46.000 Studierende. Hm. Und ähm, im Vergleich zu Aachen, das ja auch nicht so groß ist, also 200, über 250.000, glaube ich, sind wir. 260.000, weiß ich nicht, ob ich da jetzt was Falsches sage. Ähm, dann kommt noch die EFA dazu, DECATO. Die Katholische Hochschule und sowas, also man hat schon sehr, sehr viele Studierende äh, und die Arbeit ist halt so ein bisschen im Norden von Aachen, äh, besonders rund um, ähm, ja, rund um das Karl, rund um den Westbahnhof und sowas äh, gelegen. Einen ähm, richtigen Campus haben wir jetzt nicht, aber es ist schon so ein bisschen Kultur, auch Pondstraße und sowas, wenn man nach Aachen oder Aachen googelt, merkt man schon recht schnell, also die Pondstraße ist eine Straße, wo halt alles voll ist mit, ja, also würdest du würdest schon Aachen auch als Unistadt bezeichnen oder die so ein bisschen von dem Spirit, auch von der Uni, so ein bisschen also sehr stark beeinflusst wird? Ne? Auch die, die, also die Stadt an sich sehr stark. Man hat immer die, den Twist so ein bisschen, Aachen ist ja auch so ein bisschen Bad Aachen. Ähm, also sehr lange wurde wenig, weniger Wert darauf gelegt, auch die Studierenden irgendwie kulturell von der Stadt aus ein bisschen zu unterstützen. Ähm, man macht sehr viel, also lässt sehr viel auf die, bei, der, bei den Hochschulen und bei den Arsten ja, und Fachschaften. Ähm, das hat aber dafür gesorgt, dass man sehr, sehr starke Kultur darin hat. Auch die ganzen Fachschaften machen halt unglaublich viele Veranstaltungen. Und da auch auf einem sehr großen und hohen Niveau, wenn man jetzt mal überlegt, Unicap, ähm, die Schau Bau oder sowas, wo dann auch 3.000 bis 5.000 Leute auf einem Festival da drauf sind. Ähm, und das läuft ja alles mittlerweile gut. Also, über die Zeit hat sich das hat sich das auch so professionalisiert, dass man da halt auf ganz anderen Ebenen auch mittlerweile ist. Ja, ich frage das auch also mit dem Stadtding, weil also ich, ich lebe und studiere und arbeite in Berlin und Berlin ist ja nun also eine Metropole, aber keine Unistadt in dem Sinne. Hm. Und ich finde, das daher spannend zu fragen bei so eher Campus-orientierten Städten auch, also wo sich das so ein bisschen um die Uni auch drum spinnt. Also klassische Beispiele wären jetzt zum Beispiel Münster. Aber deswegen hat mich das auch interessiert bei Aachen. Wobei ich auch an der FU studiere in Berlin. Ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen auskennst, aber die FU ist ja auch ziemlich abseits. Und äh, da gibt es auch so ein bisschen mehr Campusgefühl, wobei jetzt gerade natürlich auch überhaupt nicht äh, leider. Und es gibt schon so ein bisschen die Trennung zwischen. Ich nenne es mal mit normalen Bürgerinnen und Bürgern der, aus Aachen und halt ähm, den, den Studis. Ähm, man sieht auch auf vielen Veranstaltungen, dass da die Vermischung sehr schleppend nur vorläuft. Und ähm, mhm. ja, also auf kultureller Ebene der Stadt wird halt sehr viel Theater, sehr viel äh, Kunst und sowas gemacht, was halt eher ein etwas älteres als Studie-Besucher äh, ja, anspricht sozusagen. Ähm, da hingegen ist es bei, bei den, bei den Studis halt so, dass die immer explizit vor allem auch fast nur Studis ansprechen. Deswegen sind so, so Projekte, wo man sagt: Studifest zum Beispiel ist auf dem Marktplatz, ähm, Campusfestival ist auf dem Templergraben. Das heißt, man geht auch ein bisschen mehr in die, in die Stadt nochmal mehr rein und weg von dem Campus an sich, äh, dass man da ein bisschen versucht, auch die studentische Kultur den, den Bürgerinnen und Bürgern beizubringen, weil das Einzige, was sie sonst normalerweise mitbekommen, ist die erste Woche. Und ähm, wenn man dann irgendwie fünf, sechs, sieben oder mehr, nee, man ich glaube 8.000 oder 9.000 erstes, die es an der RWTH gibt, wenn die halt die Stadt unsicher machen an so einem Tag, wo eine Rallye ist und alle gleichzeitig Rallye haben, ist es halt auch eine Sache, wo ja, dann nicht die besten Eindrücke kommen, auch wenn das sich in den letzten Jahren durch so, so ein Team, was das ein bisschen organisiert verbessert hat. Hm. Dann stelle ich dir jetzt mal ein bisschen eine provokante Frage. Du studierst Bauingenieurwesen und bist aber Kulturrefer ähm, Kulturreferat. Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen gegensätzlich. Was bringt es denn für dich zusammen? Also, was hat es, also erstmal, was hat dich dazu motiviert? Wie bist du dazu gekommen? Und was ist vielleicht auch das, was man vielleicht gar nicht denken würde, was die beiden Sachen zusammenführt? Also, ich habe 2013 angefangen zu studieren. 2014 mhm. bin ich in die Fachschaft gegangen und dort halt auch über, das hieß damals noch Team Party, jetzt heißt das Eventmanagement offiziell. Ähm, das war halt da dann halt auch so die, also es gibt zwei große Partys, äh, das war die erste Party immer und ähm, wo dann so 700, 800 Leute waren und ähm, halt die Schau im Bau mit 3.000 bis 5.000 Leuten. Ähm, gleichzeitig kamen auch die ganzen Verschärfungen der Auflagen durch die Love Parade, ähm, durch das Unglück und zwar so es gab es ja auch in der, also es gibt ja jetzt mittlerweile die Sonderbauverordnung beziehungsweise Ausschau von NRW gibt es die Versammlungsstättenverordnung oder die Musterversammlungsstättenverordnung, das halt alles mögliche regelt. Und dann war das von, äh, wir haben irgendwelche Security, wir haben eine Bühne und die Leute kommen einfach mit Glasflaschen her. Zu äh, Die hochschulleiter halt, ist auch auf uns zugekommen und hat gesagt, das sind eure Auflagen, das müsst ihr jetzt, äh, vorlegen. Dann gab es auf einmal ein Sicherheitskonzept mit 30 bis 40 Seiten, was wir uns irgendwie auch aufbauen mussten. Dann ähm, haben wir einen Veranstaltungsleiter gebraucht, äh, auch ganz viel Unwissenheit auf unserer Seite, die halt einfach Wer weiß denn, dass man einen Veranstaltungsleiter braucht und was nicht einfach eine Party machen kann? Umzäunungen, dann wurde es so professionell irgendwann, dass wir uns auch überlegt hatten, okay, die erste Party macht gar keinen Sinn mehr. Und dann haben wir 2017, äh, so lange habe ich auch die Referatsleitung oder die, die Leitung von Team Party dann da gemacht, mit, immer mit wechselnden Leuten auch und dann hatte ich da halt ähm, mich mal mit den anderen zusammengesetzt. Wir hatten die Schauer und Bau, die ins Wasser gefallen ist, also auch ein ordentliches Minus gemacht und mussten halt irgendwie gucken, dass die erste party dann irgendwas abwirft, auch dass man das sozusagen ausgleichen kann. Und vorher war das immer so, die Schaumbau macht Plus, die erste party macht Minus, am Ende hat man das irgendwie glatt. Und dann gab es auf einmal das Minus, weil es halt auch Regen gab und die letzten Jahre nicht so gut liefen, weil auch die Sponsoren immer weniger wurden. Und dann haben wir zusammen mit dem Aster, den Maschinenbauern und den E-Technikern sind wir in das, erste, in das Karl reingegangen, das karl hörser gebäude das, das neue hörsaal und dann mussten wir da halt auch bis ganz nach oben irgendwann BLB also die die für die Uni bauen sozusagen und da hat man schon gemerkt man braucht Pläne man braucht irgendwie die Koordination man braucht Hintergrundwissen und das hilft halt sehr viel da halt auch ja für größere Veranstaltungen halt das Wissen dahinter zu haben und dann war ich im Ausland und wurde im Ausland gefragt von meinem Vorgänger hast du nicht Lust das zu übernehmen habe mich dann aufstellen lassen, wurde gewählt und habe da halt auch sehr großes Interesse dann gehabt. Also privates Interesse zum einen. Ähm, man zieht halt auch ein paar Vorteile raus. Ich habe jetzt ein paar Schulungen bekommen, ähm, so ein paar Zertifikate, die ich halt auch privat nutzen kann oder nachher beruflich. Ähm, ich habe das Wissen, ich kann Leute anlernen, äh, anleiten sozusagen. Ich habe immer sehr viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die mir das mir halt auch im Beruf nachhelft und ähm, die künstlerische Seite ähm, hatte man am Anfang auch ein bisschen Angst davor, dass das halt komplett hinten überfällt. Ähm, durch Ausstellungen und sowas und dass wir sehr viel auch auf diese, die Studis sollen irgendwie zu uns kommen und äh, zu den Veranstaltungen auch selber mitmachen. Ging das aber ganz gut eigentlich. Also das mhm. Ganze hat sich auch über die letzten drei Jahre verändert. Ähm, davor waren ähm, die Kulturreferentinnen und Referenten klassischerweise ähm, ja, Kommunikationswissenschaftlerin und äh, oder halt aus der Fakultät 7, ähm, wo halt sehr viel mit Kommunikation und Kunst und Kultur auch gemacht wurde. Ähm, jetzt danach hat, ging das halt eher in den Ingenieursbereich halt rein und sehr stark auch in die Genehmigung, was halt mhm. dann mehr mein Fachgebiet dann ist. Ja, ist ja auch wichtig, man muss ja auch erstmal dafür sorgen, dass so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden darf. Ne? Ich habe eine Zeit lang bei als Produktionsassistentin gearbeitet im Filmbereich. Das, das stelle ich mir ähnlich vor vom, Auf, äh, vom ja, Aufwand. Äh, du hast ja schon so ein bisschen erklärt, wie die Veranstaltung bei euch normalerweise so laufen, was ihr so für welche habt. Wie ist denn das jetzt im letzten Jahr gewesen? Was hat sich da bei euch verändert? Also normalerweise macht man halt für ein halbes Jahr lang im Voraus Planung für die großen Veranstaltungen legt schon mal alle Termine fest, klärt das mit den anderen Fachschaften ab, dass man nicht auf einen Termin gleichzeitig Sachen drauflegt. Ähm, ja, und dann kamen die ersten Absagen auch von, von 150 Jahre RWTH, die ja abgesagt wurden äh, letztes Jahr. Dass man, das war halt dann schon mal so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall hier, es geht bergab so ein bisschen. Ähm, da wollte man das noch nicht ganz wahrhaben, hat gesagt, ja, wir gucken mal und gehen sozusagen wochenweise vor, einen Monat im Voraus sagt man jetzt die Sachen immer ab. Es könnte ja noch sein, dass es irgendwie sich in Luft auflöst oder so. Das war halt damals im Februar, März noch irgendwie weit weg, irgendwie der Virus, kann man sich jetzt auch nicht mehr so ganz vorstellen. Ähm, bei meinen Projektleiterinnen und Projektleitern und mir war das halt so eine depressive Phase, so ein bisschen, weil man einfach alles, was man so das halbe Jahr geplant hat, äh, einfach verloren hatte. Und ähm, ja, musste erst erstmal gucken, was man macht. Wir haben dann uns recht schnell auf die Blutspende. Also da gab es halt Probleme bei, ähm, haben wir uns darauf konzentriert, die unterstützt, das dann nachher auch geleitet sozusagen, den nicht. Ähm, also nicht, dass wir selbst Blut abgenommen haben, aber sozusagen alles andere und die ganze Organisation und sowas äh, und haben dann ein bisschen versucht äh, zu gucken, was ankommt. Also Vorlesungen oder Lesungen machen, irgendwie einen digitalen Slam, dass man irgendwie Kochvideos, da sind wir recht schnell drauf gekommen, so viele Versuche gingen halt nach hinten los oder kamen halt nicht so gut an. Nach hinten los ging fast gar nichts. Aber ja, dann haben wir so langsam uns vorgetastet, weil das halt auch für uns alles neu war, so die Kultur zu leben. Also so Lesungen und sowas kamen zum Beispiel fast gar nicht gut an. Kochvideos kann man sich auch irgendwie alles, was man auf Video-on-demand Video, Video on macht und nicht irgendwie der Knaller ist mit, man macht großes Tramram und sowas, immer mit Kosten verbunden und sowas, äh, oder hat halt die Idee, die nur an der WTH klappt, dann mit Rektor oder Ähnlichem, ähm, kann man eigentlich, also wirklich angenommen, weil man hat ja eigentlich besseres, also besseres Equipment und besseres, besseren Content schon auf YouTube oder Ähnlichem. Äh, Aber das heißt, hast, du, hast ja. du schon den Eindruck, dass es Leuten trotzdem an Veranstaltungen gefehlt hat mit, Prä, also Präsenz quasi menschlicher Verbindung, also wo man quasi, wo der Punkt ist, dass man miteinander spricht, miteinander in Kontakt kommt. Und wenn ja, wie habt ihr das, seid ihr dem begegnet? Wir haben ähm, in der Nicht-Klausurphase haben wir äh, so digitale Spieleabende gemacht, zum Beispiel, die sehr gut ankamen. Das war dann auf dem Discord-Server und dann waren da immer 20, 30 auf einmal 100 Leute. Ähm, das geht immer phasenweise rauf und runter. Vor allem in der Klausurphase wird das halt nicht angenommen. Dann haben wir es auch ausgesetzt. In, in anderen Phasen, im Sommer vor allen Dingen, kam das auch nicht so gut an, weil da waren alle Leute draußen. Aber immer, wenn es irgendwie jetzt auch im Winter, so Januar, kam das wieder sehr gut an, da hat man ein bisschen was gesprächig. Das, das ist auch relativ klein und da, kann man, da ist die Hürde nicht so groß, dass man irgendwie vor 200 Leuten mal irgendwie was sagt, sondern das ist halt direkt... Also ich sehe den, den Verlust der Veranstaltungen oder das Absagen von vielen merkt man auf zwei oder drei Ebenen. Man merkt das zum einen bei den Leuten, die halt normalerweise auf solche Veranstaltungen gegangen sind, dass denen das halt fehlt, dass die sagen, ich möchte jetzt mal wieder, dass man auch sagt, okay, warum hat man damals kurz vor Corona irgendwie die letzte WG-Party abgesagt, weil man keine Lust hatte, jetzt wünscht man sich nichts mehr, so. Oder auch im Sommer, wenn man sich mit fünf Leuten trifft, war das das Highlight irgendwie der letzten, des letzten halben Jahres oder so. Auf der anderen Seite aber auch die ganzen Leute, die Kultur geschafft haben. Also wenn man jetzt irgendjemandem eine Bühne gibt, wenn man jetzt irgendwie äh, auch nur eine kleine Veranstaltung macht. Teilweise werde ich von Leuten, die halt das komplett ehrenamtlich, also die nur wissen, dass ich Kultur mache oder sowas, werde ich angerufen und gesagt, hast du irgendeine Veranstaltung, wo ich helfen kann? Ich stehe auch gerne draußen oder was, prüfe, dass da keiner reinkommt oder was, aber ich möchte irgendwie wieder Kultur machen. Das ist halt auch so eine Mentalität, die so ein bisschen ja, sehr stark untergegangen ist dann. Ja, es fehlt auch, ich glaube auch einfach, viele Leute, jetzt auch gerade Studis, die den ganzen Tag vorm Laptop sitzen. Es fehlt ja. einfach dieser, dieser kulturelle Teil und dieses Zusammensein. Und ähm, nee, zum Beispiel auch bei der Blutspende. Wir hatten die Blutspende, wir haben fünf Leute pro Tag oder acht Leute, fünf bis acht Leute pro Tag in zwei Schichten, also insgesamt 16 Leute gebraucht. Ähm, wenn ich das für die Woche freigeschaltet habe, war meistens nach einer halben Stunde die Woche voll. Also das war halt auch, die Leute wollten dahin, die wollten irgendwie auch sage ich mal, eine Ausrede haben, um sich wieder mit Leuten zu treffen, aber das war halt dann mit Maske, mit Abstand, mit Desinfektion und zwar für eine gute Sache, aber so ein bisschen auch, dass die Leute irgendwie sagen, das war halt auch deren Highlight in der Hochphase, wo die gesagt haben, ich muss mal wieder was machen, ich muss mal irgendwie ein Ziel vor Augen haben, Fehlt halt jetzt komplett. Hm. Fühlst du dich von deiner Hochschule und der Politik unterstützt in eurer Arbeit? Hm. Ich, ich bin in der komfortablen Situation, dass ich finanziell davon nicht abhängig bin. Mhm. Ähm, mit jedem Kulturschaffenden, den ich, den ich spreche, ähm, sind da andere Meinungen, also haben da nochmal eine krassere Meinung, weil teilweise ich mit Veranstaltungstechnikern sind, die jetzt kurz vorm Bankrotzen, sind, die aber auch sagen, ich kann nichts anderes, ich mache das seit 40 Jahren, äh, ich kann mich nicht umschulen lassen, ich bin 50, 60 Jahre, ich geht nicht. Ähm, und dass die halt vor allem diese Hilfen uns was nicht bekommen. Oder dass das halt sehr schwierig ist. Das sind sehr viele Selbstständige, das sind sehr viele Freelancer. Ähm, da fehlt es in der Politik, glaube ich, schon an den Mitteln dazu. Und ähm, auch so ein bisschen ist man das, der, also die Kultur war immer der Buhmann und ist jetzt das Letzte, was sozusagen öffnen kann. Also wenn irgendwie gesagt wird, da ist ein Ausbruch gewesen oder was, es war immer so, ah, da haben doch Leute gefeiert. Das war dann immer so, okay, es haben, vielleicht gehen ist es bei Feiern und sowas, WG-Feiern und sowas auch immer echt schlecht, dass, dass da irgendwas stattfindet und sowas. Ähm, aber die Kultur ist, sind sozusagen die Leute, die das am besten irgendwie umsetzen, die, die ganzen Konzepte. Und denen wird das als erstes verboten, was ich verstehen kann. Ähm, man wird aber, wenn man jetzt, also das ist auch der Vorhalt, wenn man, wenn man jetzt irgendwie in zwei, drei Monaten wieder eine Veranstaltung macht mit extremem Hygienekonzept draußen, wo halt die Ansteckungsgefahr, sehr, sehr gering ist, ist das was, was direkt abgesagt wird. Auf der anderen Seite Arbeitsplätze, Bus und Bahn ist halt kein Problem. Also in Anführungszeichen, das ist dann immer so, wo man denkt, so, wir geben uns so viel Mühe, wir versuchen, alles umzusetzen. Ähm, warum nicht? Aber Findest, ja. also ich nehme daraus auch an, dass du diese diese Unterteilung, die jetzt so also ein bisschen stattfindet, zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant nicht unbedingt hilfreich findest? Ich kann es komplett verstehen. Ich kann mhm. auch verstehen, was, also das ist systemrelevant und sowas, dann sollte man aber auch ein paar Sachen, also man ist da man regt sich dann über Einzelfälle dann auf, die dann doch stattfinden. Siehe Fußball, siehe was weiß ich was, dass da so Sondersachen drin sind und dass ähm, ja man selbst nicht die Möglichkeit bekommt. Ich finde es aber, also ich finde, dass wir schon recht gute Möglichkeiten tatsächlich haben, mit digitalen Varianten gerade. Ähm, großes Problem bei der Kultur, Kultur muss sich irgendwie refinanzieren und wenn man digitale Angebote macht, will dafür keiner zahlen. Ähm, die Sponsoren sind deutlich zurückhaltender ähm, und Eintritts- und Getränkeverkauf findet halt gar nicht statt. Das heißt, man muss das auch irgendwie auch rausziehen. Da bin ich ganz froh, dass das Rektorat oder DAWTH da relativ gut hinterher ist. Dass man da halt immer anfragen kann und jetzt, wo halt auch ähm, Gelder frei geworden sind bei anderen Sachen oder dass man halt auch da Unterstützung bekommt, das ist zum Beispiel was, was ich ziemlich, ziemlich schätze hier. Also ihr hattet vorher private Sponsoren quasi für Veranstaltungen? Genau. Also zum Beispiel irgendeine Bank oder ähnliches oder ähm, lokale Unternehmen, überregionale Unternehmen, die halt einfach geholfen haben dabei, ähm, das zu refinanzieren. Jetzt ist das natürlich auch mit den digitalen Sachen immer so, da war erstmal ein Vorbehalt. Äh, man kann jetzt irgendwie keine Bauzäune äh, an, an die verkaufen sozusagen, dass man sagt, da ist ein großes Banner drauf oder die Becher, die man, Mehrwegbecher, die die Leute nachher mit nach Hause nehmen, da ist jetzt nicht das Logo drauf. Das heißt, viele Sachen sind auch weggefallen und man wusste auch nicht, wie viele Leute einfach äh, vorbeikommen. Also wenn man jetzt so einen Hörsaal-Slam macht, normalerweise, das, das ist halt ausgebucht, Audimax, kann man 5 Euro Eintritt nehmen, hat man halt 5.000 Euro, von den 5.000 Euro plus Getränkeverkauf kann ich halt sowohl die Künstlerinnen und Künstler bezahlen, als auch andere Kulturveranstaltungen, die halt Minus machen, ähm, hm. ermöglichen. Dass jetzt gerade, wenn ich einen Hörsaal-Slam mache, kommen halt 200, 300 Leute, zum einen deutlich weniger, zum anderen mache ich halt auch nur Miese, äh, muss das halt dann irgendwie aus, aus, äh, ja, ausgleichen. Würdest du dir da wünschen, dass es dafür mehr öffentliche Gelder geben würde? Ähm, ja, ich glaube, dass damit viel, viel, also, dass da viel Schwachsinn auch mitproduziert wird dann und dass man dann auch sagt, okay, warum werden dann zum Beispiel YouTuber oder sowas oder Influencer nicht davon bezahlt und sowas, weil die machen ja auch Content. Ähm, ja, ich glaube, man sollte die Firmen irgendwie am Leben halten, die, die halt dahinter stehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Hm. Also, was, also meine Frage bezieht sich so ein bisschen, glaubst du, dass so kulturelles Leben auf dem Campus, dass das, also jetzt gerade auch auf, aufgrund fehlender Sponsoren, dass das, also dass meine These so ein bisschen, das sollte vielleicht aufgefangen werden dadurch. Ne? Also das klar, also und dadurch würde man da vielleicht dann auch indirekt äh, die Veranstaltungsbranche unterstützen, oder nicht? Ja, also die, die studentischen Veranstaltungen, man muss halt auch immer irgendjemanden haben, der da Lust drauf hat, sie zu veranstalten. Also die ganzen Fachschaften machen das ja auch, weil die eine coole Party machen, wenn die jetzt irgendwas Digitales machen. Mhm. Ganz nett, ja. aber so. und ähm, Aber ja, die, also die, die studentische Kultur ist halt gerade komplett futsch. also die Denkst du, denkst du digitale Campuskultur ist, ist irgendwie möglich? Also wir machen das ja gerade so ein bisschen, dass wir regelmäßig Slams machen, dass wir irgendwie gucken, dass wir Streams machen, ähm, Musikstreams, dass wir überlegen, ähm, wir haben jetzt sehr viele Verschönerungsprojekte, dass wir halt das Graffiti und sowas oder halt die Stadt und RWTH ein bisschen verschönern, ähm, dass die halt auch, das war zum Beispiel ein Projekt, Kammern Innenhof, das ist ein großes Gebäude bei uns, ähm, wo eine studentische Kneipe rein soll oder ein Biergarten. Äh, da sind halt auch einfach das, dass die Leute halt irgendwelche ähm, ja, Pläne einreichen. Die waren auch auf so einem extrem hohen Niveau, dass man danach hätte eigentlich bauen können. Ähm, das klappt ganz gut und das ist auch der Wille hinter. Ähm, man erreicht halt nur online nicht so viele. Also die meisten haben halt auch keine Lust mehr, nach acht Stunden vom, vom Rechner noch irgendwie drei Stunden noch mehr vom Rechner zu sein. Und ja, da geht halt sehr, sehr viel verloren. Wie kann man diese Leute abholen? Was glaubst du? Mit den Interessen, die die haben. Also irgendwas Außergewöhnliches schaffen. Man muss sich schon immer extrem viel Mühe geben. Also Hörsaal-Slams zum Beispiel noch mal das, das Klassik, der Klassiker, den wir relativ häufig machen. Das ist nett und das nehmen auch 200, 300 Leute auf. Wenn man jetzt aber sowas sagt, wir machen E-Sport-Event. Also jetzt hatten wir eins mit ähm, Rocket League haben halt sich innerhalb von zwei Wochen 275 Leute angemeldet. Ähm, nachher haben 1000 Leute am ersten Tag, also 999, leider nicht ganz 1000, ähm, Leute sich da äh, auch angemeldet äh, zum, in dem Stream, dass die da zugeguckt hatten. Das heißt, da ist auch eine richtig große Masse, was wir niemals gedacht hätten. Ähm, und für ein E-Sport-Event ist das für den Anfang halt eine Nummer, die halt auch keiner erwartet hätte. Pocket äh, League, kannst du mal äh, erklären für Laie? Äh, Fußball mit Autos, äh, ah, okay. in diesem Käfig ist, äh, mit, äh, am Rechner oder auch, ich glaube auch, das ist auf verschiedenen Plattformen, also auch, glaube ich, Wii, Wii jetzt vielleicht nicht, aber äh, PlayStation oder was auch äh, gleichzeitig spielbar. Die sind in Teams, Dreierteams mit einem Auswechselspieler, also vier Leute, äh, drei Autos gleichzeitig drin, fünf Minuten ähm, und das Ganze halt sehr actiongeladen und ähm, ja. Das war halt mal ein Versuch, der kam extrem gut an. Wir haben das ein bisschen amateurhaft dann äh, kommentiert. Aber das lief halt auch sehr gut. Also wir hatten dann drei Tage lang die Spiele und äh, ja Gewinne. Und insgesamt war das, glaube ich, Spielzeit, äh, die kommentiert wurde, irgendwas 24 Stunden, so an drei Tagen. Das ist ja bestimmt auch ein Erlebnis gewesen für alle Beteiligten, was irgendwie so ein bisschen zusammengeschweißt hat, nehme ich an. Ne? Ja, vor allem die Teams dann halt auch, die hm. so ein bisschen mitfiebert und so. Ja. Wie findest du denn dein eigenes digitales Studium? Also was findest du daran gut und was nervt dich? Ähm, ich habe mein Studium jetzt eineinhalb Jahre basiert. Okay. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich also ich bin 25 Jahre jetzt ähm, und ich bin durch meinen Bachelor sehr, sehr schnell durch. Hab hm. dann halt privat äh, gesagt, okay, du kannst jetzt nicht in eineinhalb, zwei Jahren fertig sein. Bin ins Ausland gegangen, weil ich daran auch Interesse hatte. Äh, bin aus dem Ausland mit sehr, sehr vielen Credit Points zurückgekommen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die alle bekomme. Wo warst und du? Stand, äh, ich, Schweden, hm. ein halbes Jahr lang. Ähm, und stand dann dann auch irgendwie, wo ich sage, okay, in eineinhalb Jahren ist mein Studium zu Ende. Das will ich noch nicht und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen was, also Fachschaft habe ich immer sehr viel gemacht, aber das lief halt irgendwie hinten nebenher. Äh, Aster habe ich dann das erste Jahr komplett alles pausiert, habe dann auch gesagt, gar nichts. Und jetzt, ähm, ja, mit dem zweiten, zweiten Jahr sozusagen, was jetzt halb angebrochen wird, dieses Semester habe ich auch keine Klausuren geschrieben und nächstes Semester werde ich dann wieder Klausuren schreiben. Ja. Mhm. Du bist der Master, nehme ich an, ne? Genau. Also, ja, das, was genau. ich mitbekomme, ab und zu läuft es eigentlich ganz gut. Ähm, aber auch da. Allein das, will man jetzt überhaupt die Vorlesung angucken oder nicht? Man trifft keine Leute im, im, im Hörsaal sozusagen. Äh, man ist nicht vor Ort. Das ist schon ein bisschen was anderes. Hm. Denkst du, es gibt auch Teile jetzt von der digitalen Lehre, wenn man so will, die es wert wäre zu behalten? Nach äh, Corona? Vor allem, dass das Ganze aufgenommen nachher ist. Also, dass man sagt, okay man hat das Ganze... Ähm, da und kann er sich das nochmal angucken. Ich glaube, äh, präsenzlos, Universität über lange Sicht, also man sieht das jetzt auch in den Erstis und so oder die ersten, also die, die neuen äh, Studis, ähm, die haben nicht das Gefühl, in Aachen und an der Universität zu sein. Die gucken auf ihren Laptops und teilweise nicht in Aachen, das ist schon, ja, schon was anderes. Ja, viele, also man erlebt das ja auch, dass viele Studierende jetzt wieder zurück zu ihren Eltern ziehen, äh, gezwungenermaßen, oder ja. ja, also eben, dass die Unistädte auch so ein bisschen, also die klassischen Unistädte so ein bisschen leergeräumt werden, weil alle wieder zurück ja. nach Hause ziehen quasi. In Berlin ist das nun jetzt nicht unbedingt so, aber ja, das ist auch auf jeden Fall was, was man beobachten kann, glaube ich. Ähm, okay, also... Gedankenexperiment. Stell dir vor, die Pandemie ist vorbei und ihr bekommt zum Ausgleich für alle ausgefallenen Veranstaltungen ein Budget von 50.000 Euro. Was würdest du damit machen? Wenn ich das privat bekommen würde. Nee, ähm. Also wenn ihr jetzt äh, an der RWTH für Kulturveranstaltungen 50.000 Euro ausgeben dürftet. Ähm. Mit 50.000 Euro kommt man tatsächlich schon relativ weit. Also, so eine Veranstaltung, so eine Großveranstaltung kostet irgendwie 20.000 Euro. Mhm. Was ähm, ich machen würde, wäre tatsächlich die Möglichkeit zu schaffen, dass man irgendwie einen Veranstaltungsraum mal länger hat. Das heißt, alles, mhm. was jetzt irgendwie rausgefallen ist und was man über einen langen Zeitraum hat, und Monat oder sowas, ähm, und dann halt tatsächlich auch einmal da die ganze Zeit Partys machen kann. Aber das Ganze halt auch nach, also viele viele Veranstaltungen finden einfach nicht statt, weil man gar nicht dieses, dieses Equipment hat mit 50.000 Euro, kann ich halt einen Monat lang großen Platz bieten oder kostenlos von der WTH bekommen, Technik draufballern, Security bestellen, dass die halt nachts guckt, dass da nichts passiert und dann kann man da halt einen Monat lang Feiern drauf machen und zwar alles Mögliche. Das wäre so, das ist das, also, was ich machen würde. nach äh, Corona erstmal einen Monat lang Party, finde ich gut. Also, Allein schon, was was im Sommer ausfällt an Partys hier, man, also ohne Corona hat man Probleme, mal einen Freitag und einen Samstag zu finden, wo nicht mindestens eine Großveranstaltung in Aachen ist. Ähm, das ist jetzt seit eineinhalb Jahren nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Wissen auch verloren geht und dass, wenn das jetzt noch sehr lange weiter so geht, die Studierenden sind halt auch irgendwann weg oder man hat nicht mehr so viele äh, Freiwillige, die helfen. Also das ganze System ist ja darauf ausgebaut, dass man eigentlich immer weitergibt, Wissensmanagement-mäßig. Und das fällt jetzt eigentlich vielleicht auch, je nachdem, wie lange es noch weitergeht, halt auch weg. Hm. Aber so ein bisschen... Ja, vielleicht Vi muss man da andere Strukturen so ein bisschen dann aufbauen oder vielleicht so ein Wiki anlegen oder so. Fällt mir jetzt spontan ein. <lacht> genau. Gut, aber also allein schon so, so Aktionen, wie reagiert man in so, so einer Situation? Also wir hatten auf einer Veranstaltung, hatten wir halt... Ähm, jemand der halt zusammengebrochen ist, die Security und Sanitäter waren da, aber man hat halt auch die Verantwortung dafür und dass man dann halt nicht ausflippt oder wie man dann reagiert, wie man damit umgeht, wie man auch im Nachhinein mit Presseanfragen, mit ähm, ja, allen Möglichen umgeht, das ist halt auch immer was. Das ist so ein bisschen, das kann man halt nicht nur aufschreiben, das muss auch so ein bisschen gelehrt ja. und gelernt werden. Ja, ähm, was würdest du StudienanfängerInnen in dieser Zeit raten? Hm. feste Team, also direkt am Anfang, dass man irgendwie versucht, ist, viele Fakultäten haben ja versucht oder Fachschaften haben versucht, irgendwie auch so ein bisschen Bonding zwischen den Leuten zu schaffen, dass man eine Lerngruppe hat, dass man Freunde in den ersten Semestern irgendwie auch findet. Ähm, das ist normalerweise durch die Ersti-Gruppen sehr viel und durch im Studium kennenlernen. Da hat jeder, also ganz alleine, ähm, ja, schwierig, ich würde den Erstes raten, geht in die Fachschaften, da sind noch die Leute irgendwie, die äh, am meisten Ahnung haben und auch bereit sind mal nach einer Veranstaltung, oder was sich noch auf ein Bier oder was digital hinzusetzen mit einem und irgendwas durchzugehen. Ähm, man kann super viel lernen von den Leuten und ansonsten alles irgendwie mitnehmen, was geht und bloß nicht irgendwie dann versauern da dran. Und das studium durchhalten also das ist, sieht man auch sehr viele brechen jetzt ihr studium ab nach einem halben jahr vierteljahr oder was weil die sagen okay so habe ich mir das studium nicht vorgestellt ich sitze zu hause vorm rechner und ja früge mir halt nur das wissen rein und das ist nicht das was ich die nächsten drei jahre machen möchte oder fünf jahre oder sieben ich kann es ehrlich gesagt verstehen ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht dass also ich bin auch als 25 ich habe mir ein bisschen mehr zeit gelassen und am ende von meinem bachelor aber wenn ich jetzt angefangen hätte weiß auch nicht, ob mir das so, ob ich das so, also man, man braucht ja auch so ein bisschen Orientierung und ähm, man sieht ja auch dann auf dem Campus oder in seinem Studiengang sind das, die, die, verstehe ich mich gut mit den Leuten, kann ich mir das vorstellen, das vielleicht später auch in der Richtung weiterzumachen mit dieser Art von Menschen und so und deswegen, ja, also stelle ich mir schwierig vor. Mein Bruder hat allein schon eine Hochschule gewechselt einmal, ähm, weil da in seinem, in dem Kreis, also der kam von der Fachhochschule und ist auch eine, äh, Universität gewechselt, weil einfach in den Fachhochschulen er sich nicht, nicht wiedererkennen konnte. Die Leute, die er halt in seinem Freundeskreis hatten, hatte, waren halt entweder drei, vier, fünf Jahre älter, ähm, zum Teil berufstätig, zum Teil irgendwie mit Kind oder Familie und zum Teil sind die auch nach einem halben Jahr lang gewesen, äh, weg, äh, weggegangen. Ähm, da hat er sich halt überhaupt nicht wiederfinden können mit 18, 19. Ähm, Deswegen hat er gesagt, okay, entweder breche ich das Studium hier ab oder ähm, ich wechsle halt einmal und ja. Ja, ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die sagen, ähm, sie würden jetzt, also die jetzt auch so einem Übergang Bachelor, Master sind, sie würden sich überlegen, wenn, sie, äh, wenn es jetzt voraussichtlich im Wintersemester immer noch weiter so geht, dass sie dann erstmal pausieren oder erstmal arbeiten oder an der Fernuni studieren, weil die da eher darauf eingestellt sind, auf diese Situation. Ja, es geht mir persönlich auch gerade so, dass ich so ein bisschen überlegen muss ne? Also und hoffe aber auch einfach, dass das Wintersemester dann wieder normal wird, in Anführungszeichen. Ein bisschen, ein bisschen hinter dem Ganzen. Ich mache das ein zweites Jahr. Also da, es gibt sehr viele. Also der AStA an der WTH ist ein bisschen ein spezieller Fall. Ähm, wir sind, arbeiten zum einen konstruktiv sehr viel mit, mit der Hochschule zusammen und sind da in sehr vielen Gremien gleich drin und so was. Das ist sehr oft eher so, dass die Hochschulen und der AStA gegeneinander arbeiten. Und zum anderen ist der AStA hier ein Vollzeitjob, was für die Leute, die das machen, wahrscheinlich nicht gut ist. Ähm, aber im Vergleich, also der AStA hier leistet halt sehr, sehr, sehr viel. Ähm, da Ich habe mir das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich das ein zweites Jahr mache, so ein bisschen ausgesucht, weil ich halt nicht im Digitalen studieren wollte. Ähm, wurde davon auch sehr oft gefragt, ob das wirklich mein Ernst ist, noch ein zweites Jahr zu machen. Ähm, aber ja, dann eben am Ende zugesagt. Letztendlich werden ja wahrscheinlich viele davon profitieren, dass du das machst. Und für also, dich ist es wahrscheinlich auch ein ganz guter Übergang ähm, jetzt durch diese Zeit. ne? und also gibt so ein bisschen wäre, Selbstwirksamkeitseffekt. Das also Ziel wäre auch für, die, für die, das Referat, dass, wenn ich das halt übergebe, es irgendwie wieder Teilpräsenz gibt oder so, dass man vielleicht irgendwie so einen, so einen Lichtblick hinten hat, dass es auch jemand übernehmen möchte überhaupt, weil Kultur übernimmt man halt auch aus Spaß ähm, an, an Veranstaltungen und so was und dass man halt nicht irgendwie so ein brachliegendes Referat da hat, was man dann halt irgendwie lieblos weiterführt das ist halt das ist halt nicht das ziel dahinter das soll ja auch spaß machen und ja. man merkt so ein bisschen es ist dein projekt und du, es ist sehr wichtig dass das vernünftig weitergeführt wird ja. das ist ja auch gut ähm, bist du eher so normalerweise der typ also jetzt mal corona vorne also vorneweg wenn es das nicht gibt bist du eher der typ der lieber in der bibliothek lernt und äh, schreibt und äh, oder zu hause ich habe immer die Fachschaft genommen. Also, ich habe tatsächlich immer in der Fachschaft gelernt, auch meine Bachelorarbeit in der Fachschaft geschrieben. Ich brauche irgendwie Leute um mich rum. Zu Hause lernen und arbeiten kann ich überhaupt nicht. Auch jetzt hier ähm, gehe ich lieber in ein Büro, wo ich komplett alleine bin, weg von Fernseher und äh, irgendwie die Möglichkeit, dass man einfach sagt: ich Man mein, bleibt den Tag über einfach im Bett liegen oder sowas ähm, oder irgendwie auf der Couch. Ähm, ich muss raus, das geht nicht anders. Also ich habe das ausprobiert, klappt nicht so gut bei mir. Ich habe aber immer irgendwie in der Fachschaft und in der Fahrschaftsbibliothek gelernt. Aber dieses im Lernraum lernen kann ich auch nicht. Also ich habe mir da sonst einen Zwischenweg gemacht, weil ich kann mich in der Fachschaft so ablenken, wie ich möchte. Ich habe da meine Leute drumherum, die ich kenne, die irgendwie, ja, und dann ist das auch ganz gut. Es ist bei uns auch so, dass viele Leute in der Cafete sitzen statt in der Bibliothek. Ne? Ja. Ist halt auch normalerweise. Ja, ja, ja. Viele, viele Leute müssen sich jetzt halt irgendwie zu Hause arrangieren. Ne? Also ja, ja, die meisten eigentlich wahrscheinlich sogar. Ne? Und da ist man sogar noch ganz froh, wenn man irgendwie wenigstens ein eigenes Zimmer hat oder so. Aber ja. Die meisten die, Studis haben jetzt ja auch nicht irgendwie ein Büro oder so zu Hause, sondern man arbeitet und ähm, lernt und macht halt alles, schläft, isst in einem Zimmer. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie in die, die Studierendenwohnheime reinguckt, wenn man dann wirklich nur das eine Zimmer hat, irgendwie acht bis zwölf Quadratmeter oder so, fällt dann auch sehr, sehr schnell die Decke auf den Kopf. Also ich bin froh, hier in einer WG zu wohnen. Und, ähm, mhm. Ja. ja. Ähm, was würdest du dir selbst raten, also deiner Version vor einem Jahr, also knapp vor Anfang von der Pandemie? Ähm, äh, eine Mischung aus mach's nicht, mach's nicht, also, also die... Was würde ich mir selber raten? Eigentlich, dass man alle Veranstaltungen nochmal mitnimmt und dass es auch egal ist, so kurz vor Corona nochmal irgendwie Veranstaltungen zu machen auf... Die Veranstaltung macht zu viel Verlust. Die kann ich jetzt nicht machen. Das ist egal. Die paar hundert Euro kriegt man auch irgendwo her. Oder es ist halt auch mal okay, irgendwie Verlust zu machen. Ähm, ja, dass die schwarze kultur Kulturnull, wie die immer genannt wird, das ist irgendwie auch so eine Spezialität von von Aachen aus, äh, so ein unausgesprochenes Gesetz, dass die Kultur sich irgendwie refinanzieren muss. Das ist halt irgendwie auch egal ist. Also das kriegt man schon irgendwie wieder rein. Und Lieber zwei, drei Veranstaltungen mehr machen, als irgendwie einmal aufs Geld zu gucken. Ja. Vor der Pandemie. Ja. Ja. ja, wenn man das gewusst hätte, wäre man noch viel mehr WG-Partys gegangen. Ja. Naja. Kennst Und? du den Instagram-Kanal Lockdown lyrik Nee, bisher noch nicht. Das ist ja vielleicht für dich ganz interessant, also für euch, die ja auch... Slams und Poetry Slams, ja auch sowas organisiert. Das ist ein Kanal, ähm, den habe ich entdeckt, ähm, wo Studierende Gedichte äh, einschicken können zum Thema Lockdown und wie es ihnen darin geht. Also nicht nur Studierende, jeder kann das machen, aber es ja. ist eben ein studentisches Projekt. Und die haben jetzt tatsächlich auch ein, die ähm, bringen jetzt auch ein Buch raus. Von daher, vielleicht dachte ich, interessiert dich das oder interessiert es eure Studis ähm, oder eure. KünstlerInnen, die da vielleicht was einsenden wollen? Die ganzen, also das Ganze ist immer so, so, eine, so ein Projekt. Wir stellen sozusagen die, die finanzielle Sache und halt ähm, ja den Raum und die Technik und alles Mögliche haben dadurch halt auch die Einnahmen. Und äh, auf der anderen Seite sind halt so, so, ein, ja, so ein Netzwerk, so ein kleines ähm, was hier Aachen intern agiert, allerdings auch sehr viele Kontakte irgendwie rund in Deutschland komplett hat. Gebe ich gerne mal weiter und gucke ich mir auch gerne an. Wie würdest du sagen, trägt Kunst, Kultur und Musik aktuell dazu bei, dass man besser durch die Zeit kommt? Also vielleicht kannst du auch ganz persönlich beantworten. Ähm, gut, bei mir persönlich gibt es ja irgendwie den, den Alltagszweck oder den, das ist ja auch eine, eine Sache, mir gibt es immer ein bisschen Perspektive, wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang vorplane, jetzt irgendwie nochmal ein großes Projekt, wo wir einen Stream machen ähm, und darauf aufmerksam machen, irgendwie, dass in Aachen einfach Raumknappheit für Kultur ist. Ähm, das sind so Sachen, wo ich dann halt einmal ein gesetzter Termin, da eifert man darauf hin und dann kann man auch seine, seine Projektleiterinnen und Projektleiter motivieren. Ähm, dann hat man so ein Ziel vor Ort Und diese Ziellosigkeit war das letzte Jahr oder das, die erste das erste halbe Jahr in der Pandemie so das Schlimmste äh, dass man sich auch einfach nicht mehr hochbekommen hat sozusagen ähm, ich glaube den Studis an sich ist das ein bisschen abschalten dass man einfach mal auch wegkommt von diesem wir sind, wir sind im Lockdown wir sind irgendwie im äh, also Lockdown in, in Deutschland ist ja relativ gut noch der Lockdown immer wie dass man noch rauskommt und sowas ähm, und dass es auch ein bisschen Perspektive gibt irgendwie dass ist halt das. Und bei Musik allein schon, wie viel Musik ich selber jetzt in der Zeit höre, dass man das auch einfach zur Ablenkung nutzt, dass man das zum einen auch, wenn man jetzt alleine wohnt oder der Mitbewohner gerade weg ist oder was, dass man dann nicht so ganz alleine ist, wenn die Musik an ist, das ist irgendwie, ja, eine Möglichkeit. Okay. Ja, danke dir. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Schlusswort. Es sei denn, ich wollte noch eine Frage stellen, weil ich das immer ganz gerne mache, wenn ich... Also ich habe jetzt noch nicht so oft Leute interviewt, aber... Gibt es eine Frage, die du immer schon mal gestellt bekommen wolltest oder die du gerne noch beantworten möchtest? Ah, Eigentlich. Also ich werde immer sehr gerne gefragt, ob ich es bereue, das Kultur gemacht zu haben. Die Antwort ist immer eine Mischung aus Ja und Nein. Hm. Ähm, Nee, eigentlich bin ich auch recht zufrieden, wie wir damit umgehen, alles. Ähm ich hoffe jetzt einfach, dass es das alles, also Prognose ist halt immer schwierig, aber ich hoffe einfach, dass bis zum Ende, also Ende Sommer, Juli, August wieder irgendwas möglich ist und dass wir auch aus, der, aus dem Digitalen wieder rauskommen, weil Digitales wird, kommt halt einfach nicht mehr an. Also da hat keiner mehr Lust drauf. Ähm das ist so eigentlich das. Aber direkt Fragen habe ich nicht mehr. Erst klar, da, danke dir.